Ja, es freut mich sehr, heute Nachmittag Ihnen jetzt noch eine weitere Perspektive, eine weitere Dimension der ganzen digitalen Lehre ähm, über, zu übermitteln. Wie schon gesagt, ich komme selber aus der Informatik, Wirtschaftsinformatik, bin so ein bisschen ein Bindeglied zwischen der Sozialwissenschaft und der Naturwissenschaft, bin tatsächlich an beiden Fakultäten angestellt, ähm, so geht das halt an der Uni. Ähm, was ich Ihnen... Mitgebracht habe, ist mal eine kleine Meldung, die kam gestern. Ich weiß nicht, ob die jemand gesehen hat. Da gab die Meldung, dass die Swisscom in Holland eine neue Firma gründen will oder keine Ahnung, einfach neue Jobs auslagern will, weil sie quasi in der Schweiz zu wenig Leute hat, die mit Digital Skills, mit Programmierfähigkeiten diese Aufgaben erfüllen können. Und das ich mich dann gerade das so, also ja, ich wurde angefragt von Watson, was ich dazu meine, und da habe ich gemeint: Ja, eben, das ist genau der Punkt. Wir haben zu wenig Digital Skills in der Schweiz, und das wäre genau auch einer eine der Gründe, wieso wir noch mehr auch dieses Handwerk, diese technischen Fähigkeiten brauchen, die wir jetzt heute Nachmittag gehört haben, eigentlich immer wieder wichtiger werden, um letztlich diese digitalen Maschinen zu programmieren. Es sind ja letztlich immer noch Menschen heutzutage, die die, die Programme schreiben und nicht eben die Maschinen, die sich da singulär, in der Singularität da weiterentwickeln. Die nächsten paar Jahrzehnte müssen wir noch selber in die Tasten hauen. Und deshalb, denke ich, macht es durchaus Sinn, dass wir da auch die Digital Skills etwas pflegen. Nun, was, warum überhaupt Digital Skills? Warum soll das nicht einfach nur die Informatiker machen? Warum nicht einfach nur da in den... Naturwissenschaften, wo da vielleicht noch ein paar Physiker mit, mit großen Datenzahlen rumarbeiten. Silk Adam hat es vorhin genau ge gezeigt, es geht immer mehr, in vielen Disziplinen wird das gebraucht. Beispiel Rechtswissenschaften, also das Thema Legal Tech ähm, ein riesen ähm, Forschungsgebiet heutzutage. Also wie kann man mit Technologien, mit neuen ähm, künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning, wie kann man dort große Mengen von Gerichtsurteilen oder andere Dokumente bei bei Gerichtsfällen analysieren? Äh, man, es kommen auch die ganz vielen neue rechtlichen Fragen hinzu, bei der Blockchain, wem gehören diese Coins und so weiter. Und das ist eben etwas, was, also was ich im Austausch mit den Juristen auch immer wieder höre, ein Riesenthema ist, was, was kann man jetzt ähm, überhaupt technisch überhaupt rausholen aus den Daten? Kann man die Daten schnell analysieren? oder? Ja, das geht natürlich über die regulären Excel-Kenntnisse hinaus. Und das ist genau der Punkt, eben auch Juristinnen und Juristen brauchen immer mehr diese Python-Skills und, und äh, anderen Programmierfähigkeiten. Dann die Medizin, wir hören es nachher noch wahrscheinlich im Detail. Medizin, Informatik, ein ganzes Studium, das sich um das Thema kümmert, wie kann die Datenmenge in der, ähm, in der Gesundheitsbranche besser damit umgegangen werden, in der Analyse von Bildern. Wie können eben Bildanalysen entsprechend ähm, verbessert werden mit künstlicher Intelligenz? Dann in der Psychologie ist klar, da gibt es ganz viele weitere Daten, wo, wo um, um, mittels Umfragen, Beobachtungen usw. So riesige Datenberge analysiert werden müssen. Bei den Geistenwissenschaften ähm, ist klar eben, dass das Thema, wie wir schon gehört haben, in der Philosophie kommen neue ethische Fragen hinzu, aber auch dort gibt es diese Strömung Digital Humanities. Da hatten wir vor zwei Jahren an der Uni Bern so eine Konferenz organisiert, zusammen mit den ähm, Germanisten und so weiter. Und ich fand das eigentlich noch spannend, wirklich mal komplett ein anderes Fach. Und war dann erst einerseits erstaunt, aber auch fast ein bisschen erschreckt, wie gut diese Digital Skills gerade in den anderen Fakultäten zum Teil schon ausgebildet ist. Also die Leute, die da kamen, die hatten da diese Bildanalysen von archäologischen Texten und so weiter. Das war so eine internationale Konferenz und da sah man wirklich eins zu eins, wie heute Sprachwissenschaftlerinnen und Archäologen mit Digital Skills ganz neue Forschungserkenntnisse treffen. Und selbst in der Theologie habe ich das gegoogelt, habe ich gesehen, es gibt Digital Theology, keine Ahnung was das ist, aber vielleicht kennt es jemand von Ihnen. Eine direkte Kommunikation nach oben, E-Mail e von Gott, keine Ahnung. Also von dem her, so ziemlich alle anderen Disziplinen interessieren sich heute eben auch mit den Digital Skills und das finde ich von dem her sehr spannend. Also das ist durchaus eigentlich ein, ein Signal, es sollten eben nicht nur die Informatikerinnen und Informatiker programmieren lernen, sondern immer mehr auch alle anderen Disziplinen. Einer der Promotoren dieser Idee, dass möglichst alle gewisse Programmierfähigkeiten sich erlangen, ist der Juraj Romkovic von der ETA Zürich, er sagt, wir müssen in Zukunft die Maschinen beherrschen und steuern können, um ihnen Aufgaben übertragen zu können. Also genau so, wie wir gehört haben im Keynote-Referat, die Maschinen sollen die Arbeit, die mühsame Routinearbeit für uns machen. Aber das machen sie nicht von alleine, wir müssen sie trainieren, wir müssen sie programmieren. Und das ist genau die Idee. Also man sollte letztlich ähm, als Grunddisziplin, das ist Programmieren, Lernen, wie Schreiben und Lesen. Letztlich ist es etwas, was wir dann nicht täglich, aber vielleicht eben immer mehr auch in den ähm, Berufen brauchen. Was ich besonders spannend finde, eben dieser IQ-EQ-Vergleich, den wir gehört haben, das ist eigentlich sehr ideal, auch mit dem Programmieren umzusetzen. Man braucht einerseits intellektuelle, technische Fähigkeiten, aber Programmieren ist auch ein sehr kreativer Akt. Wer selber schon mal ein bisschen so Code ausprobiert hat und Aufgaben gelöst hat, ist unglaublich. Wir sehen nachher noch ein Beispiel, was das als Kreativität auslösen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, man soll nicht die künftigen Generationen und auch wir sollen nicht nur Konsumenten sein von der ganzen Digitalisierung, sondern eben auch einen Beitrag leisten können, mitgestalten und das ist eben entsprechend auch die Möglichkeit. Und das wiederum eben nicht nur einfach dieses Auswendiglernen Lernen entscheidend ist, sondern eben dieses Kreieren, dieses Ausgestalten, das ist möglich, wenn man selber programmieren kann. Ein sehr spannendes Interview. Selber habe ich vor paar Jahren mal einen Artikel oder einen Beitrag im Unipress, in unserem Hausmagazin, äh, schreiben dürfen. Das Oberthema war Schrift und Sprache und ich fand es noch spannend, wurde ich da angefragt, ja, Sie möchten gerne einen Beitrag zu Programmiersprachen oder, und dann musste ich zuerst überlegen, hm, ja, kann ich da was beitragen und irgendwann kam die Idee, ja eigentlich schon, weil letztlich ist Programmieren eigentlich nichts anderes als die Sprache mit einem Computer. Und das möchte ich eigentlich auch noch vermitteln heute. Es ist wirklich nicht Rocket Science, es ist wirklich sehr einfach programmieren, gerade heute. Als ich vor 20 Jahren angefangen hatte, musste man sich noch ziemlich viel Technik und, und war schon ein bisschen auch langweilig, wirklich noch eben so diese langweiligen Bildschirme. Und heute gibt es farbige, lustige Spiele, die man sehr einfach machen kann. Also der Einstieg ist auch schon viel einfacher geworden. Und der Vergleich funktioniert, diese Metapher funktioniert ganz vielen Fällen eben dieser Vergleich der Programmiersprachen, auch da gibt es eine riesen Anzahl unterschiedlicher Programmiersprachen, wie es in der Welt diese menschlichen Programmiersprachen gibt. Es gibt unterschiedliche Akzente, es gibt unterschiedliche Schrifttypen, auch da ähm, sehr vergleichbar mit den Sprachen und von dem her, wenn Sie mal selber eine neue Sprache lernen wollen, warum nach dem Chinesisch nicht auch mal irgendwie ein bisschen Python programmieren. Von dem her, das kann ich zeigen, was ich eben auch vermeiden möchte, so im Sinne von, ja, programmieren, Dass nicht jeder von uns ist ja nachher Programmierer und so und, und programmiert dann den ganzen Tag. Genau, das stimmt, weil wir können ja alle lesen und schreiben und wir sind trotzdem nicht alle Schriftsteller geworden und, und nicht alle sind Journalisten. Es braucht diese Skills eben in praktisch allen Berufen, lesen und schreiben und so wird es in Zukunft auch mit den Programmierskills und Digital Skills sein. Und dem wäre meine Message an Sie: diese, dieses, diese Zusammenarbeit mit der Maschine umzusetzen, das geht, eben wenn man kommunizieren kann, das ist genau gleich von Mensch zu Mensch, wenn man die gleiche Sprache spricht, zwischen ähm, Ländern beispielsweise, kann man mit diesem anderen Land diskutieren und, und, und auch sich austauschen, man versteht einander und beim Programmieren ist es ganz genau gleich, wenn man so einen Algorithmus schreibt, ist es nichts anderes als mit der Maschine zu kommunizieren, so wie da Frau Merkel es auch probiert. Ähm, wir haben es noch versucht, etwas zu konkretisieren. Was sind Digital Skills für die Studierenden jetzt an der Uni Bern? Wie sehen wir das jetzt von unserer Forschungsstelle? Und sagen, es gibt so wieder vier verschiedene Grundtypen. Man kann es immer noch von der Definition her streiten, aber wir sagen, es gibt es im gesellschaftlichen Kontext, wo man eben ethische Fragen, rechtliche Fragen braucht, eine kritische Perspektive durchgeführt außerdem diese grundsätzlichen Fragen diskutieren muss sich diese, dieses Wissen, was da braucht, eben sozialwissenschaftlich anzueigen, aber es braucht im Raum auch Data Science Skills, also die, die Daten, die da kommen, entsprechend verstehen zu können, interpretieren zu können, weiterverarbeiten, transformieren zu können. Da braucht es eben diese Programmier also diese kenntnis mit Sprach äh, Datenbanken, SQL, diese Standard Query Language, oder eben auch anderen Tools mit Statistik, mit ähm, maschinellen ähm, Algorithmen, Natural Language Processing, also dass man Textdaten verarbeiten kann. Ein dritten Bereich, sagen wir, das sind dann die Programmierskills, Skills, wo man es braucht, um tatsächlich eben Befehle zu geben, eben der, der Maschine eine Logik, eine If-Then-Else und so weiter, ähm, Anweisungen zu übergeben, wie soll sie mit dem umgehen. Und das Tolle ist, da muss man nicht von der grünen Wiese beginnen, man hat tausende Millionen von kleinen Tools und, und Elementen, die man gut verknüpfen kann und dann schon relativ rasch etwas sehr Spannendes entwickeln kann. Und der letzte Bereich, das ist so der Anwendungsfall, Online-Tools, die es ja gibt, die sich auch beherrschen können. Da sind wir dann wieder in der Rolle des Konsumenten, mehr so des, der Anwenderin. Verstehen, wo muss man was publizieren, eben in den Social Networks, wie auch immer. Das würde ich sagen, ist so diese vier Aspekte der Digital Skills, die wir Empfehlen, so für diese Studierenden auch dann auszubilden. Wir machen das dieses Semester erstmals jetzt mal mit den Doktoranden und Postdocs. Haben wir die Möglichkeit gehabt, im, im Pool der Transferable Skills Kurse zweimal, also diese Responsive Webs, also Digital Skills, eins und zweimal anzubieten, eben dass alle Studierende die Möglichkeit haben, mal jetzt auf Doktorandenstufe diese Programmierfähigkeiten zu nutzen. Es sind jetzt halt zwölf Plätze bei wie viele hunderten Studierenden? das begrenzt aber man muss ja irgendwo mal anfangen und dann kann man das immer noch ausbauen. Das ist sicher das Ziel. Ganz konkret mache ich das schon seit etwa fünf Jahren, dass wir entsprechend ähm, interdisziplinäre Leute außerhalb der Informatik auch ausbilden in Programmierfähigkeiten. Wir haben eine Vorlesung Open Data und darin gibt es eine Übung und die Studierenden haben die Aufgabe, Daten von außen, von Data Coaches zu visualisieren, in sehr kreativer Art und Weise mit Bubbles, mit Graphen, mit, mit ganz unterschiedlichen Visualisierungen umzusetzen. Und wenn man sich das durchdenkt, lernen genau in dieser Vorlesung, und das sind Leute eben typischerweise ohne jegliche Programmiervorkenntnisse, lernen einerseits diesen gesellschaftlichen Kontext kennen, was kann ich mit, ähm, mit den Daten, mit den Informationen tun, rechtliche Eigenschaften. Dann lernen Sie mit Daten umzugehen, diese Daten zu transformieren von einem komischen Excel-File in ein technisch verarbeitbare ähm, äh, Format. Dann lernen Sie mit Programmier-Skills quasi die Daten zu visualisieren, interaktiv zu machen. Und Sie können eben auch letztlich mit diesen Tools ähm, umgehen, mit diesen Werkzeugen. Wie unterrichten wir das? Eben einerseits mal so mit gewissen frontalen Elementen, aber das sind jetzt zum Beispiel eben Abschlusspräsentationen, wo wir am Schluss vor allem diese Apps kurz präsentieren und dort entsprechend auch Feedback einholen von gewissen, von vielen Leuten aus der Praxis, von der Verwaltung, öffentliche Verwaltung. Aber eigentlich im meisten Fall lernen sie eben diese Programmiersprache und das ist diese HTML, CSS, JavaScript, wirklich diese Basics, wo heute die ganze, das ganze Web darauf basiert. Alles offene Open-Source-Technologien. JavaScript eben als Einstiegsprogrammiersprache, weil man dort sehr schnell schon was tun kann. Es könnte aber auch Python sein oder andere Grundlagensprachen. Methodisch gesehen ist es so dass wir eben nicht einfach von der grünen Wiese anfangen, sondern es gibt schon tausende von Code-Snippets und die Studierenden müssen eigentlich nicht nur schreiben lernen, sondern vor allem eben auch lesen lernen, also den bestehenden Code interpretieren, adaptieren, etwas ähm, nochmal neu ausprobieren und so können sie eigentlich viel schneller auch zu einem Resultat kommen. Man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, sondern man kann auf bestehendem aufbauen, was andere schon entwickelt haben. Methodisch gesehen eben nicht einfach nur die konventionelle Lehre, wo ich vorne stehe und sage, wo man jetzt hinklicken will. Das haben wir in den ersten paar Jahren gemacht. Vor zwei Jahren hatten wir die Möglichkeit, die Vorlesung umzustellen durch eine Förderung innovativer Lehre der Uni Bern in ein Inverted Classroom. Die Studierenden schauen sich jetzt Videos an, einerseits von mir, irgendwelche Screencasts. Aber ich habe auch diverse YouTube-Videos eingebaut, wo ich gar nicht mehr selber der Dozent bin, sondern irgendein YouTuber aus Deutschland oder England. Also von dem her muss man halt auch dort neue Methoden ausprobieren, um diese Skills dann zu vermitteln. Abschließend einfach noch der Hinweis, nicht nur auf unserer universitären Stufe ist das ein Thema, auch in der Grundschule sind die Digital Skills unterdessen. Ähm, am, am unterrichtet werden oder sollten auf jeden Fall. Seit letztem Jahr im Lehrplan 21 gibt es ja genau diese Informatikkompetenz, unter anderem im Zyklus 3, wo die, äh, wo die Schüler lernen zu programmieren mit Algorithmen. Also in sechs Jahren kann man davon ausgehen, dass die ersten Studierenden kommen an der Uni mit wirklich auch Programmierskills schon von der Grundstufe her angeeignet. Wir haben das selber mal ausprobiert, letztes Jahr und dieses Jahr mit Kindern. Ich habe selber so einen Zwölfjährigen, der die ganze Zeit ähm, etwas rumhackt und habe mit dem zusammen so Kurse organisiert für Kinder, wo sie innerhalb von einem Tag anhand von Videos gelernt haben, mit der Programmiersprache Scratch, so visuelle ähm, Oberfläche, tolle kleine Programme zu bauen. Und es war wirklich sehr faszinierend, also die Kreativität war unglaublich und wir hatten eigentlich Mittagspause eingeplant, aber das war eigentlich typischerweise, ähm, wurde die von einer Stunde auf fünf Minuten reduziert und äh, die waren dann ziemlich begeistert. Gut, ich komme zum Schluss. Ähm, einfach da nochmal, wie man das so macht, am Schluss noch ein Zitat. Ähm, ich möchte Ihnen das Amaras Law noch mitgeben, also dort, wo quasi ähm, Veränderung passiert, meistens ähm, denkt man, ja, das kommt viel schneller und ist ein bisschen enttäuscht, ja, das kommt ja noch lange nicht und wann kommt jetzt dieses autonome Fahren, aber wenn es dann mal da ist, dann ist der Effekt dieser Veränderung umso größer. Dieses Zitat ist etwa 50 Jahre alt, also schon ziemlich alt die Erkenntnis und da bin ich überzeugt, wenn das mal richtig einhängt, diese Digitalisierung, jetzt sehen wir die Vorboten, dann ist entsprechend auch ähm, der große Wandel, der stattfindet. Besten Dank.